Orange, die Farbe des Siegers in Ungarn. Es ist kurz vor Mitternacht in Budapest, als der Wahlsieger die Bühne betritt. Viktor Orban bleibt der starke Mann an der Donau und steht vor seiner vierten Amtszeit. In Bezug auf unser Ergebnis, liebe Freunde, möchte ich Ihnen sagen, dass eine große Schlacht hinter uns liegt. Wir haben einen entscheidenden Sieg errungen. Wir haben die Möglichkeit geschaffen, Ungarn zu verteidigen. Aber unser Heimatland ist noch nicht da, wo wir es wollen. Wir werden unseren Weg weitergehen. Fast die Hälfte aller Wähler hat für den Kurs des Regierungschefs votiert. Beschränkung der Pressefreiheit, Eingriffe ins Justizsystem und vor allem Abschottung gegen Flüchtlinge, damit konnte Orban punkten. Die zerstrittene Opposition hatte nichts entgegenzusetzen und zieht Konsequenzen. Unser, Jobbiks Ziel, die Wahlen zu gewinnen, ist gescheitert. Wir können die Regierung nicht verändern. Diese Wahl ist von Orbans Fidesz-Partei gewonnen. Ich habe versprochen, wenn wir die Wahlen nicht gewinnen können, zurückzutreten, da ich dazu tendiere, mein Wort zu halten, künde ich diesen Schritt hiermit auch an. Offen ist derzeit, ob Orbán im Parlament mit einer Zweidrittelmehrheit regieren kann. Dann wären weitere Verfassungsänderungen möglich. Europa darf sich wohl erneut auf einen unbequemen Regierungschef in Ungarn einrichten.